Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Tactics Ranked Video. Ich spielen heute weiter. Beim letzten Mal haben wir hier den Rang 2 gewonnen mit unserer Doppel-Drin Streak. Und wir heute direkt anschließen. Wie immer, jeden Mittwoch kommt ein Video. Ohne viel Gerede. Ich freue mich über ein Like, ein Follow. Und nee, wir sind nicht auf Twitch. Ein Abo mache ich natürlich. Und schreibt gerne was in den Kommentaren, wenn ihr Fragen zum Spiel habt. etc, Ich bin und Ich habe immer noch kein Intro. So Leute, dann schon in der Runde, wir haben hier den gelf Lanz bekommen als Champion, den habe ich noch nie benutzt, ich muss mal erst angucken, was die ganzen Leute können Hier will David fahren. seine Fähigkeit ist eine Charge-Attacke Er kann auch chargen und kann dabei schaden, wenn er durch Berge fährt, aber er kann also durch Berge kommen, das ist geil wird da durchbrechen kann und wir schubsen Gegner zwei Teils weg, das ist sehr gut ähm oh und er kann Eis auf dem Boden machen, also dann Leute rutschen über Eis also wenn man jemanden über Eis schubst, dann rutscht er da komplett durch auch wenn es eigentlich nur eine Teil geschubst werden soll den Boden kennen wir jetzt schon, der macht Straßen das ist wahrscheinlich ein Eissauberer ähm oh da kann der rotieren geht um Gegner ein über die er teleportiert, das ist cool ähm, er macht einen Schaden zu Units die an den dran stehen und schubst die einen Unit weg ähm, kann Eisstaub machen, das ist auch sehr cool, er hat also ziemlich starkes Zauberer, auch Damage sauberer, der macht hier viel Schaden sehr gut wahrscheinlich ein Tank, der okay, das ist ein Tank der Leute schubsen kann Bogenschützen, das kennt man ja. Kann Pfeile schießen. Den Katapult kennen wir auch schon. Gucken wir uns mal an. Wir brauchen auf jeden Fall wieder drei Fahnen zu gewinnen. Hier ist eine Fahne und zwei Gegner, die wir dort schon mal. Hier können wir einen Bogenschützen einnehmen und wir können einen Schloss einnehmen. Hier ist ein bisschen Fluss. Hier ist noch eine Fahne, hier ist noch ein Katapult. Und hier haben wir auch eine ziemlich starke Einheit. Aber hier ist auch sehr viel, sehr viele Gegner. Ich denke, wir werden das erstes Richtung diesen Turm hier bewegen. Dann zu den anderen Türmen fortarbeiten. Ich kann über Wasser laufen, also holen wir hier gleich mal direkt unseren Kristall. Hier schaffen wir eine Straße. Ich glaube, Katapulte kann nämlich nicht übers Wasser laufen. Und mit denen sammeln wir auch noch ein Ding ein. Wir decken hier ein bisschen auf. Okay. Gehen wir in den Wald. Unsere Backline nehmen wir auch einfach mit. Die mehr werden wir jetzt hier in der ersten Runde nicht machen. In unseren Zug. So, sie rücken uns entgegen langsam. Dann haben wir uns hier immer noch ...weiches allein ein. Hier laufen wir in die Front ein wenig. Katapulten wir auch hier rüber. Hier schaffen wir etwas Straße. Oh, da kann ja durch Unis durchgehen. Das wusste ich gar nicht. Kann das jeder? Weiß es nicht. Ich glaube aber irgendwie nicht. So, wir können jetzt hier noch kristalle einladen aber dann werden wir hier wahrscheinlich angegriffen also bewegen wir uns hier langsam in die richtung unserer rechtlichen armee wir werden auf jeden fall hier gleich mit dem bulldozer straße schaffen den bogenschützen einnehmen Mal wieder weit kann er schießen okay keine aktionspunkte nevermind enden wir unseren zug hier ist nur so ein feuertyp ähm, da kann ich weit genug schießen wenn wir den aber ein bisschen nach oben bewegen und nach vorne dann kann er demnächst auf den teil hier schießen wie gesagt mit dem erschaffen hier straße wir in Position hier kommen gleich gegner also werden wir hier auf jeden fall der Armee ready machen auch mit denen hier nehmen hier den nein, stopp nehmen uns hier den Kristall mit und gehen dann hier hin wie gesagt, unser Tank oder was auch immer das ist. Ich denke mal, der ist ziemlich tanky. Sieht man irgendwo die Werte? Ach, guck mal hier, die Fähigkeiten. Ähm okay, der bekommt halt so Buffs. Das ist also wirklich tanky. Hier werden wir gleich kämpfen. Bei Runden, wenn wir unseren Zug. So, was ist hier aufgetaucht? Der hat eine Fahne, den wollen wir jetzt auf jeden Fall attackieren. möchte mich aber eigentlich hier mit ein bisschen distanzieren distanz oh mein gott distanzieren dann möchte ich den einkesseln wobei wir müssen gleich distanzieren wir kesseln ihn einfach ein und dann hauen wir auf ihn rauf mit dem bulldozer nehmen wir hier unseren bogenschüssen ein Vielleicht kann er schießen er muss einen schritt laufen und dann kann er ich hoffe der trifft den jetzt nicht Nein. oh was der schubst ihn scheiße haben wir einen fehler gemacht Außer wir noch laufen können genug. Nope, können wir nicht. Das war ein mistake. Aber der kann keine Range-Attacken machen. Ja gut. Ich greifen jetzt erstmal mit allen an. Ist man machen zwar nicht so viel Schaden auf Nahkampf, aber das heißt gar nichts. Warum zoomt das so ran, wenn man angreift? What the fuck? Ich glaube mit dem machen wir den Charge. Ähm hier und schubs. auch man geht da durch. Oh, oh das hat ihn aber vier Damage gemacht. Das ist sehr krass. Wir haben wir den hier schon fast verprügelt. Der rückt halt langsam aber sicher nach. Denken wir hier noch ein bisschen in die Gegend auf. Und den, der ist umzingelt. der geht gleich hart aus Maul. Das ist nicht gut. Lass mich hier noch mal an. Einfach why not. Ich weiß nicht, ob ich angreifen möchte. Ich möchte eigentlich schon angreifen und zwar den hier. Den habe ich weniger rückstoß quasi, also Gegenschaden. Ja, damit haben wir alles erledigt, was wir den so machen konnten. Er schießt, und haut ihn. Haben gut Schaden bekommen. warum auch ein bisschen Schaden zurückgegeben. Oh, und der hat unseren Typen weggeschubst. Wie frech! Ja, die Rücken nach wie vor auf und der Ritter auch ein bisschen. Der auch hier ein klein wenig. Wir haben hier auf jeden Fall die erste Fahne gleich eingenommen. Und das eine? Nope, erst nächste Runde. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier den Typen umhauen. Auf einer macht etwas mehr als einen Schaden. Oder zwei. Hm, sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. <lacht> Wer kann das schießen? Okay, wir gehen einen Schritt und schießen jetzt einfach um. Bitte, ach, das macht nur ein schaden fuck. Kann da wieder nicht weglaufen. Wir können auf jeden Fall den hier noch ranholen und den hier ums, nicht ums Singen, aber angreifen. Ups. Ach, scheiße, das macht ja Feuer. Wie gesagt, mit dem wollen wir hier gleich den Turm einnehmen. Nächste Runde, also werden wir unseren Zug. Ja, schubst mich ruhig das ist gut, dass er mich da hinschubst, da ich sowieso in die Richtung, <lacht> mehr oder weniger. Was ist passiert? Oh, der hat einen Zauber eingesetzt, das hat hart weh getan. Gar nicht gut. Jetzt können wir aber auf jeden Fall mit seiner Fähigkeit den hier umbringen. Haben wir schon mal eine Flagge. Hier haben wir die zweite Flagge. So der kommt jetzt auch langsam mal hier am Schlachtgebiet an Ich denke mal wir werden den hier noch töten wollen Hm, Denken wir? wenn wir den gut verprügeln Den können wir noch laufen Ich denke, wir werden hier vom Bulldozer ein Stück weglaufen Und ihn einmal anschießen Um ihn hier hinzuschubsen. Man kann sogar zweimal schießen, what the fuck Dann nutzen wir das natürlich bei den jetzt mal schön weg. Braucht das äh, Kristalle? Nein, brauchen auch das nicht. Wie gesagt, den verprügeln wir jetzt. Einen Schaden, ich glaube der Bulldose macht etwas mehr Schaden. Oh nee, dann brauchen wir einen Schaden. Aber egal, wir kriegen keinen Schaden zurück, also ist das ganz okay so. so und hier können wir jetzt noch... ...hier schießen. Denke, das machen wir auch. Ach, wir stehen in einer schlechten Position, nevermind. Wie sieht's mit denen aus? Okay, der trifft ihn. Oh, der trifft auch meine Leute, scheiße! <lacht> Die wenn? Oh, stopp. Wenn wir jetzt hier hinlaufen, sollten wir... Ach, wir haben keine AP mehr, scheiße. Ja, also aber wir haben gerade ein bisschen Suizid begangen. Wir <lacht> brauchen wir noch eine Flagge, aber hier kommt gleich wieder starke Gegner. Das hat etwas tricky. Ähm. Wir können nichts mehr machen, also werden wir unseren Zug. Ich glaube, der, st oh, der stirbt auch noch. Oh mein Gott, ich glaube, wir verlieren das. <lacht> oh mein Gott, wir werden das sowas awesome von verlieren, wenn es so weitergeht. Hat der eine Flagge? Nein, der hat keine Flagge. Oder? Nee, der hat keine Flagge, das heißt den Türen bringt uns nix. Möchte ich auf jeden Fall erstmal den loswerden. Und ich würde sagen, hier werden wir auch noch einen Angriff starten. Am besten umsingen. Möchten wir ihn umsingen? Ja. Yep. Wenn wir den umbringen. Oh, das hat noch einen Schaden gemacht, Alter. Was ist das denn für ein Scam? Mal, erstmal schlagen wir den. Kann das, das macht auch nur einen Schaden mal hin und schlagen den um wir also machen beide nur einen schaden dann können wir es auch finishen mit unserem katapult wollen wir hier jetzt erstmal ups einen schritt laufen und oh, dann haben wir nicht genug ap fuck oh mein gott dann können wir auch hier hingehen und den eigentlich abschießen oh, wir müssen glaube ich nach hier hinten kommen um die einheiten irgendwie einzunehmen das wäre hilfreich Und wir haben noch eine Einheit verloren. Mein Gott, ich kriege die aufs Maul. Hm. Wir werden den hier flanken und umbringen. Nice. Quasi den Free Hit. Oh, er kann ich über Wasser dashen. Ich denke, wir werden seine Mobilität benutzen, um hier uns das Katapult oder so einzunehmen. Haben wir noch eine Einheit? Nope. Wir brauchen halt noch eine Flagge. Das ist gerade ein bisschen tricky alles. Wir müssen auf jeden Fall vor seinen Leuten weglaufen. Oh mein Gott. Oh. Wir haben etwas mehr aufs Maul bekommen, als ich erwartet habe. Ähm. Ach, das ist die Dash-Attacke. Ups. So, wir nehmen wir uns das Katapult ein. Kann das... Ich kann hier raubschießen, das ist gut. Ich drei Schaden. Fällt mir. Und diese Einheiten müssen wir jetzt irgendwie mit unseren anderen Einheiten in Verbindung bringen. Wir gehen wir hier hin. Aber oh, das wird schwierig hier an diese Leute alle vorbeizukommen. Ich gehe erstmal nur einen Schritt. Ich wir gut mit den Katapulten hier. Vielleicht kriegen wir diesen Turm hier eingenommen. Und dann frei raufschießen. schießen reicht uns an. Okay, die wollen uns. Unten töten. So, da ist noch einer mit einer Flagge gespawnt, aber es bringt uns gerade gar nichts. Nicht entschießen. Hier kann ich nicht entschießen. Mal so, dann kriegt er nochmal vier Schaden. kann hier rauflaufen. Warte mal, wie können wir schießen? Er muss einen runter. Eigentlich ja zwei runter. Aber da ist natürlich auch noch ein Gicht. Ich gehe erstmal hier hin. Mehr können wir damit jetzt eh nicht machen. Kann der. Kann den wegschubsen. Was bringt mir nicht viel. Nein! Oh mein Gott, jetzt habe ich meinen Katapult weggeschubst. <lacht> What the fuck? Warte mal, das ist sogar gut. Jetzt kann ich hier einen Abstand nehmen und mit den Katapult dann. draufballern. Die werden eh nicht mehr unserer unsere Hauptarmee zustoßen können. Wir müssen jetzt halt einfach versuchen, hier die Flagge irgendwie einzunehmen. Äh, und... kann können auch einen Schritt laufen. Wir gehen nach unten. Wir wollen jetzt Zeit schinden. Nice, das hat es schön abgeblockt. Ich glaube, der gibt uns hier vor free die Flagge. Sieht gut aus. Uh, oh, er hat ihn getötet. Ja, wir können einfach die Flagge einnehmen. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wer unser Team ist gestorben, hätten wir ein Problem gehabt. Das war schon ein bisschen riskant am Ende. <lacht> riskant, diese Aussprache. Oh, und damit sind wir dank unserer Winning Street direkt auf Rang 3 aufgestiegen. Also starten wir gleich noch eine Runde. Was haben wir denn diesmal hier, um zu arbeiten? Wir haben mein Lieben den Zauberer. Den mag ich sehr. Die ist auch ein Zauberer. Hier oben sind starke Gegner, die aber keine Flagge in der Hand haben. Hier können wir den Ritter einnehmen und hier können wir auch noch was einnehmen. Hier natürlich auch. Ich denke, wir werden den Zauberer attackieren, den einnehmen und auf diesen Turm hier gehen. Wir müssen aber auf jeden Fall ein paar Kristalle auch einsammeln. Dann gehen wir ins Wasser, dann kann er. Ähm oh, nein, die Flüsse müssen verbunden sein. Ups. Wusste ich nicht. <lacht> Ist das einer? Ähm. Der kann irgendwas bauen. Interessant. Setzen wir es einfach mal. Äh. Okay, wenn hier Gegner in der Nähe sind, die kriegen Schaden sehr cool dann Leute heilen wir gehen uns einfach mal allgemein in der richtung vom Magier hier denke den will ich im Wald schicken, damit er sich da ein paar Stacks holen kann und die Kartoffel holt sich hier ein Kristall ich kann sehr weit laufen immer, das ist sehr gut und das war's, dann werden wir Zug Ach guck mal, der vereist die Gegend. Hat sechs Schaden bekommen. 5 ähm, der Schaden macht die Fähigkeit, aber wir brauchen dafür drei Kristalle. Wir haben zwei Gems, also wenn wir hier einen einsammeln, wär wir fein. Wenn einen Schritt gehen und dann den hier einmal seppen. Noch ein Leben. Macht das Schaden? Macht keinen Schaden. Dann hauen wir den hier einfach um. Haben schon mal die erste gefährliche Einheit quasi aus dem Weg geräumt. Ich mit denen gehen wir hier Richtung Weit. tatsächlich ich kann also hier gleich ein paar Stacks holen. Und mit denen bewegen uns so weiter auf den Reiter hier zu. Katapult kommt, kommt auch mit. Die hier kommt mit. Was ist mit unserem Zug? Oh mein Gott, der hat unsere Kartoffel einfach runter. What the fuck? Die haben die einfach runter runtergeschubst. <lacht> okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so nah am Rand stehen. Ey, das ist gefährlich. Ah, wir haben keinen, der so weit laufen kann, gerade. Alle ein Stück schieben, das ist doch gut. Dann können wir hier gleich den Typen einnehmen. Was oh, will ich eigentlich mit dem anderen machen? Ja, mit denen sieht's gut aus. Halt mal warte, warte, warte zuerst. Wir hier so ein Ding, damit gehe ich nach Scham. wenn ich hier lang gehen. Nehmen wir die Einheit ein. Dann gehen wir hier hin. Hier hin und jetzt erstmal hier ordentlich drauf, denke Ja, wir töten den sogar. Können wir den auch direkt hier drauf platzieren und das gleich einnehmen? Und so, der kann auch noch so Meter weit laufen. Gefühlt das gefällt mir so, schauen was hier gleich inkommen ist. Wir müssen den töten okay der tank ist in coming wir jetzt erstmal die Schlange ein wir sagen wir hauen den jetzt erstes um weil der näher dran ist wir uns den hier schon mal vor Nice, der ist schon tot, das heißt wir können hier doch noch ein bisschen laufen Jetzt soll ich umsingeln, aber wir hauen ihn trotzdem, einfach den Schaden zu machen Warte mal, blockt er immer zwei? Ja, nein, das ist eine passive wahrscheinlich die er aufbaut So, wir nehmen uns hier noch die AP Oh, wir hätten ihn eben schon umsingeln können, fuck Also ja, das war dann ein bisschen dumm. Was auf jeden Fall die zweite Flagge, die wir einnehmen werden. Mehr können wir nicht machen. Hier in Zug. Der schubt uns hier ein bisschen weg. Ah, der baut Brücken, wenn er über Wasser läuft. Ja, das ist eine Fähigkeit. <lacht> Auch interessant. das ähm, so erste ist wahrscheinlich, den hier zu töten. Ich möchte aber auch hier schon mal ein bisschen Damage drauf hauen. Ach, das kann ich im Range. Einfach weil der Stress machen könnte. Hauen wir mal drauf. Er ist halt so tanky. Vielleicht hätte ich ihn mit meinen Blitz angreifen sollen. Stattdessen. Ich hätte einfach mit meinem Blitz töten sollen. Das wäre besser gewesen. Er kann Einheiten heilen. jetzt einfach mal. Oh, der hat auch den Gegner geheilt. Fuck. Dann <lacht> Lucky. Also ich glaube, den können wir vielleicht sogar töten, wenn der hier genug Damage macht. Oh, der, der stirbt. Geil. Ein Problem weniger. Wenn wir den Zug. wir fügen wir uns weiter um die Fahne. Was ist passiert? Warum ist der Boden jetzt quasi gewachsen? Glaube, wir bringen den einfach damit oben. Um. Oh nein! Warum haben alle Schaden bekommen? <lacht> das war nicht so geplant. Aber den umsingen wir jetzt. So wie wir können. Das ist erstmal ausreichend. Hau den aufs Maul. Ähm... brauchen wir eine Brücke. So. 3 bis 5, wie viel Fischer macht der hier? Ey. Nein, ich will die andere Einheit aussehen. Machen beide 3 bis 5, ich greife trotzdem denen hier zuerst an. Oder auch nicht, ich wollte eigentlich mit den anderen zuerst angreifen. Ups. <lacht> Egal, der stirbt auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier vielleicht die dritte Fahne einnehmen. Hier werden wir noch Zug. Die spawnen halt jetzt nochmal Gegner. Ich denke nicht, dass das ein großes Problem darstellen wird. Wir zum Beispiel den einfach wegschubsen. Stellen wir hier rauf und machen hier einmal das machen das ja einfach damit er hier ein bisschen energie damit und kann er da nicht lang chargen, stehe ich nicht doch egal der wird einfach tanken hier genauso Ich hier quasi meine Einheiten nur auf, damit ich gleich in Ruhe den Turm einnehmen kann. Kommen die nicht an ihn ran? Ja, nächste Runde sollten wir es dann gewonnen haben. Was ist passiert? What the fuck? Warum haben wir alles? Ach so, da war ein Eisauber. wir haben jetzt eine einer verloren, aber wir können jetzt hier einfach, wie gesagt, Turm einnehmen haben gewonnen. Schauen wir wie die Ranking Points wir dann bekommen. Oh, Fiera, direkt oh, wir kriegen direkt einen Rang ab. Wir sind also Rang 4. Das war's aber auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare und ja, wenn ein Abo freue ich mich sehr. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem Video von Gem Wither's Tactics. Ansonsten kommt Freitag nochmal ein Viola-Video raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!